Servus und hallo, bei Not another Dope Show. Eins so also weg, ja, ich habe immer noch dieses dämliche Provisorium, aber dieses Mal neigt es tatsächlich dem Ende zu. Wenn ihr das Video hier seht, ist es tatsächlich schon durch. Aber zum Zeitpunkt, wo es aufzeichne halt noch nicht. So. Ähm, ich wollte mal fragen, so wie euch das gefällt, Frage-Antwort-Spiegel. Von daher wäre es cool, wenn ihr Fragen habt, egal in welche Richtung, Aktivismus oder Drogen oder Gefängnis, und Justiz, könnt ihr es mir unten reinschreiben. Was nicht beantwortet werden kann, sind äh, Rechtsfragen, weil ich kein Anwalt bin, ist, sowas darf ich gar nicht beantworten, sowas dürfen nur Anwälte. Es gibt ein Gesetz, da steht es drin, dass halt Fragen zu Strafverfahren oder zu solchen Sachen, was halt eine Rechtsberatung ist, ähm, nicht jeder nicht da darf. Das dürfen halt dann nur Rechtsanwälte. So habe ich im Kopf, falls es eine Änderung gegeben hat, weiß ich das nicht, ist mir dann auch egal. Ich habe überhaupt gar nicht die Ambitionen dazu. ist halt nicht meins. Ich kann euch aber erzählen, wie es ist, wenn man in äh, JVA Bernau sitzt oder in Stadelheim oder in Würzburg, in Nürnberg nicht, weil da war ich nur kurz auf der Schubabteilung und das ist auch nur eine temporäre Aufnahme von vor, vor 20 Jahren, da hat sich mit Sicherheit einiges verändert, ein bisschen zumindest, ja, die Gefangenen sind vielleicht gar nicht mehr da, sind vielleicht ganz andere, die da jetzt den Hausarbeiter machen, weil es sind meistens Langjährige, ja... Zur substitution die situation heute ist ja auch ganz anders wie die situation zu meiner zeit es ist ja auch alles fortschrittlicher wenn ich höre ein spritzenautomat in bayern das hätte ich mir zu meiner zeit gar nicht vorstellen können dass es sowas gibt aber ja gibt es es gibt in bayern spritzenautomaten für Junkies. mittlerweile was ich mitbekommen habe ich folge da jemanden auf facebook auch <lacht> Und der ist das sehr engagiert und verbreitet da halt auch diese Neuigkeiten. Es gibt auch jetzt ein Safer-Use-Besteck für Crack. Also Leute, die Kokain zu Crack umwandeln wollen und dann das rauchen möchten. Die haben gleich alles parat, außer des Koks. Ja, ist alles dabei. Ja, das hätte immer zu meiner Zeit gewünscht sowas. Hm. So eine Akzeptanz alleine schon. Dass man sagt, okay, ich akzeptiere, es gibt Menschen... Die werden das machen, egal wie strenge Gesetze sind, egal was wir dagegen tun wollen. Die werden das tun. Und ich schade denen, wenn ich ihnen das vorenthalte. Heißt, zum Beispiel, wenn ich mir das so anschaue in Frankfurt die leute dort wie die da das äh, crack konsumieren oder auch hier oder überhaupt leute die nicht so viel ahnung von der materie haben sondern einfach bloß gierig sind und einfach nur konsumieren wollen die nutzen zum beispiel filter gerne asche ja. in äh, der ein oder so da kommt unten das siebel rein und dann machen sie oben so lange asche rein bis das richtig schön gefüllt ist. Das funktioniert natürlich, weil das Crack wird, ist eigentlich eine coca -Paste. Das wird beim Erhitzen flüssig und läuft da rein. So ähnlich wie beim Dabben ne, des Harz. Das wird ja auch flüssig und kocht. Genau das Gleiche macht das Crack in der Pfeife auch. Und wenn du aber anstelle von Asche ein Stahlsieb nimmst zum Beispiel, dann kannst du die Rückstände aus diesem Glaspfeifchen ohne eine Verfärbung wieder mit Alkohol rauswaschen zum Beispiel und nur neu verwerten. Das kannst du aber nicht, wenn du das mit Asche machst. Dann wird das schwarz, wird das unanselig, das ist dreckig, da ist Kohlenstoff drin, das ist gefährlich, das ist schädlich, noch schädlicher, <lacht> als das andere eh schon ist. Dann ist das schon ein Scheiß, aber weißt du, dann schade, ist dein Körper halt auch nochmal richtig krass. Und in diesem Safer-Use, Zeug, da ist halt da so ein Kissen drin, ein Tropfkissen, wo du das halt drauf machen kannst und wo es dann auch genauso sauber durchläuft. Ich weiß nicht genau, was das ist. Könnt das könnte man vorstellen, aus Glas. Das gibt es nämlich zum Verdampfen, auch so, wenn ich Ich habe für meinen ähm, Vaporizer sowas, um, um äh, Konzentrate zum Verdampfen. Ich brauche es nicht, weil ich da immer noch mehr Gras reinmache. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es das sowas ist. Also es ist halt chirurgischer reines material was den körper dann nicht schadet wenn es erhitzt und irgendwelche dämpfe einatmen ist was aber passieren kann wenn du irgendeine stahlwolle nimmst ja. auch wenn es ausgelöst vorher du weißt nie was da alles noch in der flamme drin Da, da müsste es chemiker sein ja. und wir von uns ist das schon ja. weil eigentlich crack ist eigentlich äh, die vorstufe von kokain man, man bildet das praktisch zurück mm. Ich habe ähm, auf ZDF-Mediathek eine, eine Videodokumentation gesehen Unter Gangster heißt die. Die ist sehr interessant, findest du auch auf YouTube. Und da ist einer, der geht tatsächlich hin zu den Leuten, schaut zu, wie die was wo machen, recherchiert das ähm, und macht da halt einen Bericht drüber, ganz neutral. Und da ist er in Kolumbien und schaut zu, wie die Leute Koks machen. Die pissen da auch in das Becken rein, das glaube ich aber nur für die Kamera. Nur zum, ja. Die Wahrheit ist hat wenn man das herstellt, sind das chemische Prozesse. Die holen erstmal die Alkaloide aus den Blättern raus und äh, fällen das dann wieder aus. Sonst ist halt anfassbar. das halt anfassbares Material. Das ist dann eine sogenannte coca -Paste. Dann kommt ein Chemiker, der aus der Kokapaste paste Kokain macht. Das ist dann das, was dann bei uns hier verkauft wird. Und einer, der Crack rauchen möchte, muss das wieder zurückholen zu dieser Coca-Paste. Genau dasselbe Zeug, was die da produzieren im ersten Schritt. Ja. Also, eigentlich könnten sich diejenigen, die das Cooks äh, produzieren sparen, diesen einen Schritt, das Geld, was das kostet, einmal sparen und dann das gerade viel günstiger auf den Markt schmeißen. Und Alter, das wäre der Untergang, das sage ich euch. Es <lacht> macht so extrem gierig und es geht dann so schnell, wenn man das sehr billig haben kann, dass man da in einen Kreislauf reinkommt. Da kommst du nicht mal raus, weil auch deine Psyche sich total verändert in dem Augenblick, wo du das konsumierst. Das merkst du nicht, das geht schleichend. Bis du schaust, hey, kennst du nämlich keinen Freund mehr, keine Freundin, nichts mehr, also nur noch du und das Zeug und gierig. Erst wenn alles weg ist, wenn du kein Geld mehr hast und du auf der Straße irgendwo mehr aufwachst, dann wird dir da klar, dass du voll krass abhängig bist von dem Mist. Und das war dann schon spät. Ja. Ich kann es nicht empfehlen. Wie bin ich denn eigentlich jetzt wieder da drauf gekommen? <lacht> Achso, <-Ause>, ja genau. <lacht> Weil manchmal ist es schon krass, der kommt von A über B nach Z zu Y und hat am Anfang noch gar keine Idee, was könnte ich denn überhaupt für ein Video machen. So wie heute. Eigentlich geht es um einen Aufruf an euch, dass ihr Fragen formuliert, die ich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Wenn es euch wirklich interessiert. Ja. Nur zwecks Fun, das bringt nicht viel, weil klar mache ich mir dann einen Kopf und mache ein Video dazu und ihr lacht euch dann kaputt, aber pff ist halt äh, überlegenswert, ob ich das Thema auch wirklich so interessant finde, dass ich sage, okay, da machen wir jetzt ein Video dazu. Das kann vielleicht irgendjemandem helfen, weil er vielleicht in der Situation steckt oder vielleicht auch meine Gedankengänge rekapitulieren kann und sagt, hey, das könnte ich sein. Und der hat es auch geschafft. Richtig. also Darum geht es nämlich eigentlich. Man kann es schaffen, wo man, wenn man da drin steckt, egal wo man drin steckt, man kann es schaffen, wenn man es möchte. Da muss ein Ziel haben und sagen, okay, das möchte ich gerne erreichen. Und der Weg dorthin ist das eigentliche Ziel, weil da hast du was zu tun, da musst du nachdenken, da kommen Probleme auf dich zu, da musst du, die musst du überwinden und das hält dich am Leben, das ist das Leben. Wenn du da angekommen bist am Ziel, dann bist du nach einem kurzen Glücksmoment, bist du dann schon wieder, hm, und jetzt warst es schon. Natürlich nicht, nächstes Ziel, aber weißt du, das muss man erst einmal selbst erkannt haben, dass es das so ist. Das Leben funktioniert nun mal so. Oh je. Also Leute, das war's für heute. Peace out.